mit ihrer Airless noch einmal bringen könnte. So, gut durch das erste Drittel, gut durch die erste Hälfte. Das war hier ganz kurz im... Im Mittelstück der Dreifachen, dass sie da kurz dran gekommen ist. Aber man merkt es auch so ein bisschen auch noch bei An Simone. Sehr, sehr sicher fühlend, ähm, trotzdem aber hoch konzentriert. Schauen wir mal, wie diese fünf, wie sie leicht die aus diesem Ärmel schüttelt. So, und ähm, dieser Mercedes, dieser Schlusssprung, der hat bisher und mit ja. Bei Simone bleibt der Liedel und ähm, Doppel-Null Doppel Doppel von, Doppel von Simone Doppel benz mit ESPN. Ähm, das ist zum einen natürlich ein ganz starkes Ergebnis ähm, der Weltmeisterin, das ist zum anderen natürlich es ein unglaublich starkes Ergebnis eben hier. Und, um einfach die deutschen gut in diese zweite runde hier, hinein zu. Mit hier Fehlerpunkten aus dem Na klar Umlauf zittern die beiden otto becker Bein, Umlauf, und eine enge Mann. Und aber Flatten, So jetzt heißt es wieder Zähne zusammenbeißen und weiter